ich jetzt auch mal. Okay. Wer kann das denn sein? Wollen wir mal gucken gehen, wenn das ist. Gut. Wer sind Sie und was wollen Sie? Wir sind die Party für diese Woche. Sie wissen schon. Aber bei dir? Äh, in meiner Wohnung? Steht alles hier drin. Wo sind hier die Gäste? Da, aber was wollen Sie denn da? Nur ein paar Häppchen vorbereiten. Äh, ich ein klar. Jetzt reicht aber. Alles für Ihrem Vermieter ausgehandelt. Den rufen wir jetzt sofort an. Genau, wo sind die Gäste? Ja. Vielleicht. Ja. Oder einfach in den Kühlschrank. Wir ah, ja, vielleicht in Kühlschrank. Okay. Ja, ich, ja, ich nehme Bier. Mit drin. Das Bier steht auf ja. dem Balkon. Können wir das schon mal holen? Ja, ich auch Wir hier. Das ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. Der Planet hey ist ein Stern. Der Planet hey ist ein Stern. Der Hallo Herr Gabriel, Müller hier. Ich habe hier eine ungebetene Gesellschaft, die bei mir eine Party feiern will. Und die behaupten... Das geht schon in Ordnung. Die kommen jetzt jede Woche. Das ist mit mir abgesprochen. Ja, aber mit mir doch nicht. Sie können doch nicht einfach... Wie gesagt, Frau Müller, das geht in Ordnung. Alles vertraglich festgehalten und notariell besiegelt. Juristisch wasserdicht. Ja, aber Sie können doch nicht einfach über meinen Kopf hinweg... Sehen Sie es doch mal positiv. Sie bekommen regelmäßig Partyspaß frei ausgeliefert. Und wenn so viele Leute da sind, sparen sie sogar noch Heizkosten. Arschloch. So. All right. Trinken da? Ja, gehen ja. Ja, ja. ja. ja. ja. ja. Ich Wer räumt jetzt hier auf? So, eure Wohnung.